Eine Erderwärmung von über 2 Grad. Wie besorgt sollten wir sein? Wie warm wird es? Diese Frage geht wahrscheinlich jeder Person durch den Kopf, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Sie ist so wichtig, weil von ihr alle anderen Konsequenzen des Klimawandels abhängen. Je weniger sich die Erde erwärmt, desto besser wird die Menschheit damit fertig werden. Im Folgenden will ich mich mit dieser Frage und Ihren Implikationen beschäftigen. Dabei geht es mir vor allem darum zu vermitteln, wie wir unser Wissen über Klimawandel überhaupt erlangen, wie sich verschiedene Temperaturerhöhungen auf unserem Planeten auswirken und welche Optionen wir als Einzelpersonen und als Gesellschaft haben, um das Klima zu schützen. Ganz grundsätzlich könnte man ja annehmen dass eine derart simpel klingende Frage wie wie warm wird es eigentlich relativ einfach zu beantworten sein sollte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Frage umso komplizierter wird, je mehr man sich mit ihr beschäftigt. Dabei besteht die größte Schwierigkeit darin, dass wir nicht nur verstehen müssen, wie das Klimasystem heute funktioniert, sondern auch, wie es sich über die nächsten Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte entwickeln wird. Die verschiedenen Klimamechanismen unseres Planeten verhalten sich je nach Intensität der Erderwärmung natürlich anders, was wiederum Auswirkungen auf weitere Erwärmung hat. Zum Beispiel ist es relativ einfach zu bestimmen, wie hoch der Meeresspiegel aktuell ist. Wenn wir aber wissen wollen, wie hoch er in zehn Jahren sein wird, wird es schon deutlich schwieriger. Da wir natürlich nicht einfach in die Zukunft sehen können, müssen wir dafür Annahmen treffen. Beispielsweise darüber, wie viel Kohlenstoffdioxid wir noch freisetzen werden, wie viel unsere Bevölkerung wächst oder wie gut verschiedene Länder sich in ihren Klimaschutzbemühungen gegenseitig unterstützen werden. Da sich viele von diesen Annahmen gegenseitig beeinflussen, Beispielsweise führt eine größere Bevölkerung zu mehr Emissionen von Kohlenstoffdioxid, hat sich die Wissenschaft auf fünf Szenarien geeinigt, die den möglichen Ereignisraum der zukünftigen Entwicklung umfassend abbilden. Diese reichen von einer Welt, in der wir alle gemeinsam daran arbeiten werden, nachhaltiger zu sein, bis zu einer Welt, die ganz auf fossile Brennstoffe setzt und wo jedes Land für sich kämpft. Wenn wir uns diese Szenarien heute anschauen, wird aber klar, dass einige von ihnen durch die zwischenzeitliche Entwicklung heute sehr viel unwahrscheinlicher geworden sind, als sie es noch zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung waren. So nehmen die extremeren Szenarien an, dass die Menschheit die Nutzung von Kohle durch das gesamte 21. Jahrhundert weiter intensivieren wird. In der Realität sieht es aber so aus, dass wir den Höhepunkt der globalen Kohlenutzung wahrscheinlich irgendwann zwischen 2010 und 2020 hinter uns gelassen haben. Daher können wir davon ausgehen, dass wir uns zumindest nicht im Worst-Case-Szenario befinden und wir uns insgesamt in die richtige Richtung bewegen. Neben diesen Szenarien gibt es aber auch noch das politische Ziel, die Erwärmung auf eine bestimmte Temperatur zu begrenzen. Der angestrebte Bereich bewegt sich zwischen 1,5 und 2 Grad da sich dort die meisten Effekte des Klimawandels noch gut begrenzen lassen. Die Erderwärmung ist aber schon so weit vorangeschritten, dass wir davon auszugehen haben, dass die globale Temperatur bereits um das Jahr 2040 die 1,5 Grad Marke überschreiten wird. Damit wir das 1,5 Grad Ziel noch erreichen können müssten wir uns also in einer Welt befinden, in der alle politischen Anstrengungen darauf ausgerichtet sind, die Emissionen und damit die Erwärmung entsprechend zu begrenzen. Unglücklicherweise sieht es aber nicht so aus, als ob wir uns in diesem Best-Case-Szenario befinden. Für das beste Szenario müssten sich die globalen netto kohlenstoff emissionen 2050 auf Null befinden. Die derzeitigen Emissionen aber befinden sich auf einem Plateau und das schon seit mehreren Jahren. Das heißt, wir müssten in 28 Jahren unsere Emissionen um dieselbe Menge reduzieren, wie wir sie in den letzten mehr als 100 Jahren erhöht haben. Das ist zwar theoretisch möglich, würde aber eine extreme Änderung der Weltwirtschaft erfordern. Beispielsweise die baldige Abschaffung von Kohlenkraftwerken weltweit. Es gibt aber kaum Anzeichen, dass diese Entwicklung derzeit stattfindet. Wir sehen also, dass wir uns beim Mittelweg befinden. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen zu verhindern, dass sich das Klima auf unserem Planeten entscheidend verändert. Aber wir haben auch schon wichtige Schritte getan, um die größten möglichen Schäden abzuwenden. Welche Erwärmung uns auf diesem Mittelweg erwarten wird, ist schwierig abzuschätzen, da wir zunehmend besser verstehen, wie sensibel das Klimasystem auf eine Änderung des Kohlenstoffdioxidlevels reagiert und wir daher unsere Berechnungen anpassen müssen. Auch ändert sich regelmäßig, welche Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung bereits verabschiedet wurden. Trotz dieser komplexen Situation gibt es Organisationen, die International Energy Agency, die regelmäßig basierend auf diesen Informationen Projektionen über die zukünftige Erwärmung abgibt. In ihrem letzten Bericht aus dem Jahr 2021 zeigt sich, dass aktuell ergriffene Maßnahmen wahrscheinlich zu einer Erwärmung von 2,4 bis 2,8 Grad führen werden. Wir sind also noch ein gutes Stück entfernt von dem 2 und insbesondere dem 1,5 Grad Ziel. Das Wissen, was wir benötigen, um einzuschätzen, in welchen Szenarien wir uns befinden und wie sich diese auf die Temperaturen auswirken, können wir erlangen, indem wir sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit betrachten. In der Vergangenheit können wir erforschen, wie sich die Erde verhalten hat, als es früher schon einmal wärmer war. Ein besonders wichtiges Ereignis dort ist das Paläozän-Eozän-Temperaturmaximum. Bei diesem erwärmte sich die Erde innerhalb einiger tausend Jahre um 5 bis 8 Grad. Diese Erwärmung fand zwar langsamer statt, als wir sie durch den menschengemachten Klimawandel erwarten, aber es bietet trotzdem gute Vergleichsmöglichkeiten. So können wir daran sehen, dass die Biosphäre auch relativ kurzfristigen und intensiven Temperaturschocks überstehen kann, wobei aber der menschengemachte Klimawandel nochmal sehr viel schneller sein wird. Aber es ist schon beruhigend zu wissen, dass ähnliche Ereignisse in der Vergangenheit nicht dazu geführt haben, dass das Leben auf der Erde aufgehört hat zu existieren. Außerdem erlaubt uns unser Wissen über die Vergangenheit, unsere Klimamodelle zu überprüfen. Wenn die Modelle, mit denen wir die Zukunft betrachten wollen, den vergangenen Zustand der Erde korrekt simulieren können, können wir auch sicherer sein, dass unsere Projektionen für die Zukunft richtig sind. Diese sind essentiell, da wir uns nur auf die zukünftige Entwicklung einstellen können, wenn sie für uns quantifizierbar ist. All dieses Wissen über zukünftige und vergangene Klimaentwicklungen umfasst inzwischen eine derart große Menge von Publikationen, dass kein einzelner Mensch dort Überblick behalten kann. Damit trotzdem eine umfassende Bewertung des aktuellen Standes der Klimawissenschaft möglich ist, wurde 1988 der Weltklimarat gegründet. Dieser erstellt allerdings keine eigene Forschung, sondern koordiniert tausende WissenschaftlerInnen weltweit, die gemeinsam sogenannte Sachstandsberichte erstellen. Diese bilden den aktuellen Wissensstand ab. Der erste dieser Sachstandsberichte wurde 1990 veröffentlicht. Seitdem folgt etwa alle fünf bis sieben Jahre ein neuer Bericht. Dazwischen werden außerdem regelmäßig Spezialberichte veröffentlicht, die Forschungsschwerpunkte setzen auf aktuell wichtige Themen, beispielsweise die Ozonschicht oder erneuerbare Energien. Da die Berichte des Weltklimarats schon derart lange veröffentlicht werden und so gründlich erstellt sind, können sie als ein Abbild dafür dienen, wie sich das Wissen über Klimawandel entwickelt hat und wo Forschungsschwerpunkte gesetzt wurden. Diese Verteilung des Wissens in den Berichten des Weltklimarats war einer meiner Forschungsschwerpunkte der letzten Jahre. Sozusagen Wissenschaft über Wissenschaft. Dazu haben meine MitautorInnen und ich uns zunutze gemacht, dass sich der Text aus den Berichten gut analysieren lässt da sie leicht maschinenlesbar gemacht werden können. In unserer ersten Studie über das Thema haben wir uns auf den damalig aktuellen fünften Sachstandsbericht konzentriert. Wir wollten herausfinden, wie häufig sich der Bericht auf bestimmte Temperaturen bezieht und wie wahrscheinlich es ist, dass diese eintreten werden. Das Vorgehen war hier relativ direkt da wir dazu nur zählen mussten, wie oft die verschiedenen Temperaturen im Text genannt wurden. Diese Prozentzahlen, also wie häufig eine bestimmte Temperatur genannt wurde, im Verhältnis zu allen anderen Temperaturen, konnten wir dann vergleichen mit der Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Temperatur erreichen werden. Dabei war die Hoffnung, dass beide Werte ungefähr gleich groß sein sollten denn dies würde bedeuten, dass sich die Forschung in dem Maße mit Erwärmungsszenarien befasst, die der Wahrscheinlichkeit entspricht, mit der sie eintreten werden. Ohne in anderen Worten, je wahrscheinlicher etwas ist, desto mehr meiner Forschungszeit sollte ich daran investieren, es zu verstehen. Unglücklicherweise war das aber nicht das Ergebnis der Studie. In Wirklichkeit fokussiert sich der Sachstandsbericht hauptsächlich auf einen Temperaturbereich von 1,5 bis 2 Grad, während höhere Temperaturen erheblich weniger repräsentiert sind. Wie ich aber bereits vor einigen Minuten erklärt habe, sieht es derzeit nicht so aus, als ob 1,5 bis 2 Grad der Temperaturbereich ist, auf dem wir uns hinbewegen. Um diesen Fokus in den Sachstandsberichten besser zu verstehen, haben wir eine Folgestudie durchgeführt, die untersucht hat, wie sich dieser Fokus auf verschiedene Temperaturbereiche über die Zeit entwickelt hat. Wie bei der ersten Studie war auch hier das Vorgehen, das wir ausgewertet haben, wie oft verschiedene Temperaturen genannt werden. Aber mit dem Unterschied dass alle jemals vom Weltklimarat veröffentlichten Berichte mit einbezogen wurden. Insgesamt waren das mehrere 10.000 Seiten Text. Dort zeigte sich, dass der Fokus des Weltklimarats bis zum vierten Sachstandsbericht relativ ausgeglichen war. Im fünften und insbesondere im sechsten Sachstandsbericht hingegen werden die Temperaturen 1,5 und 2 Grad sehr viel häufiger genannt als alle anderen. Das heißt, dass wir uns bei der aktuellen Forschung zunehmend auf diesen Bereich konzentrieren. Das ist ein Problem, da die derzeit erwartbare Erwärmung ja deutlich höher als 2 Grad ist. Wir haben also die meiste Forschung für den Temperaturbereich, den wir wahrscheinlich gar nicht landen werden. Das bedeutet aber nicht, dass der Weltklimarat oder die wissenschaftliche Community schlechte Arbeit geleistet hat. Es spiegelt nur wieder, worauf sich die wissenschaftliche Community insgesamt konzentriert und deren Fokus wiederum wird davon beeinflusst, wofür die Politik Mittel bereitstellt und was im gesellschaftlichen Diskurs im Vordergrund steht. Das heißt, wenn andere Forschung entstehen soll, muss diese auch von der Gesellschaft gefördert und finanziert werden? Dieser Wandel in der Forschung fand nach dem Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 statt. In diesem Abkommen wurde 1,5 Grad als globales Ziel intensiv diskutiert. Daher kann man davon ausgehen, dass auch der veränderte Fokus in Sachstandsberichten darauf zurückzuführen ist. 1,5 und 2 Grad sind einfach die Werte, zu denen wir uns gerne hinbewegen würden und daher findet dort auch die meiste Forschung statt. Wir wissen also, dass wir mit einer Erwärmung von über 2 Grad rechnen müssen und dazu aber nicht so viel für Forschung zur Verfügung haben, wie wir es uns wünschen würden. Aber warum ist diese 2 Grad Grenze überhaupt so wichtig? Natürlich gibt es keine magische Grenze in unserem Klimasystem, unterhalb derer alles gut und oberhalb derer alles verloren ist. Jedes noch so kleine Extra an Erwärmung, das wir verhindern können, verringert die Schäden, die die Erde und die menschliche Gesellschaft durch den Klimawandel davontragen werden. Insbesondere werden die Schäden nicht linear größer, sondern exponentiell was das bedeuten kann, haben wir alle in den vergangenen Jahren der Pandemie gelernt. Das heißt, die Schäden, die uns erwarten, steigen bei einer Erwärmung von 2 auf 3 Grad sehr viel stärker als bei einer Erwärmung von 1 auf 2 Grad. Wenn wir den Klimawandel, also alleine aus einer Risikomanagementperspektive betrachten, erscheint unser derzeitiger Fokus in der Forschung nochmals problematischer. Wir brauchen für die höheren Temperaturen eine Menge an Forschung, die der Größe der Risiken angemessen ist. Dass die Effekte des Klimawandels so extrem werden können, liegt auch zu einem guten Teil daran, dass die Temperaturen wie 2 Grad, von denen meist gesprochen wird, nur globale Mittelwerte sind. Lokal können die Effekte des Klimawandels sehr viel extremer sein. Die Antarktis zum Beispiel wird sich wahrscheinlich immer doppelt so viel erwärmen wie die jeweilige mittlere globale Erwärmung. Dementsprechend werden an solchen Orten die Auswirkungen auch sehr viel einschneidender sein. Im Fall der Antarktis bedeutet dies, dass dort gigantische Gletscher schmelzen werden. Im Folgenden werde ich einige Effekte von einem Klimawandel oberhalb von 2 Grad aufzeigen, um nochmals klarzumachen, wie wichtig es ist, dass wir dies verhindern. Der erste Punkt, der auch in letzter Zeit zunehmend in den Medien besprochen wird, ist Hitzestress. Menschen kühlen sich durch Schwitzen, aber das funktioniert nur, solange es nicht zu heiß ist. Oberhalb von 35 Grad wird es immer schwieriger, sich über Schwitzen ausreichend zu kühlen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit. Das führt dazu, dass Menschen innerhalb weniger Stunden an einem Hitzschlag sterben können. Heutzutage ist das ein Zustand, der relativ selten eintritt, aber auch schon Opfer fordert, wie beispielsweise dieses Jahr in Indien. Bei den derzeit erwartbaren Emissionen könnte es sich dabei aber in vielen Bereichen von Afrika, Südamerika, Indien und Australien Ende des Jahrhunderts um den Normalfall handeln. Dadurch wären Milliarden von Menschen potenziell betroffen. Ein weiterer, viel diskutierter Punkt ist die Erhöhung des Meeresspiegels. Wahrscheinlich, weil man sie dem am einfachsten vorstellen kann. Je nach Szenario variieren die Voraussagen hier sehr stark. Die Erhöhung könnte laut den extremsten Szenarien bis zu 15 Meter betragen. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass es so weit kommt. Ein eher realistischer Wert ist 0,5 bis 1 Meter bis zum Ende des Jahrhunderts. Aber auch das wird schon große Auswirkungen haben. Viele große Städte wie Tokio, New York oder Dakar, haben jetzt schon Flutprobleme. Diese werden nur noch schlimmer werden und viele Menschen dazu bringen, ihre bisherige Heimat zu verlassen. Der Einfluss des Klimawandels auf unsere Biosphäre ist erheblich unklarer. Es ist schwierig abzuschätzen, wie gut sich die Natur an die zu erwartenden Änderungen anpassen kann. Es könnte zu einem Kollaps von großen Teilen der Biosphäre kommen oder auch zu einer relativ guten Anpassung, wie wir sie im Paläozän, Iozen Temperaturmaximum beobachten konnten. Das Hauptproblem ist hiermehr, dass wir einfach die Systeme noch nicht gut genug verstehen, um eine abschließende Bewertung treffen zu können. Klar ist aber, dass viele Arten schon jetzt durch den Klimawandel bedroht sind. Dies wird zunehmend mehr werden. Ein Bereich, in dem wir einen besseren Einblick haben in die Effekte von einer Erwärmung von über 2 Grad, ist die Landwirtschaft. Zu diesem Thema gibt es sogar einen Spezialbericht des Weltklimarats. Dieser zeigt auf, dass wir in Zukunft mit erheblichen Schwierigkeiten zu rechnen haben, sollten wir die Erde um mehr als 2 Grad erwärmen. Insbesondere die Sicherstellung der Ernährungsversorgung wird nachhaltig gestört werden. Wie so etwas aussehen kann, können wir jetzt schon beobachten. Ernteausfälle in China und Indien in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass globale Nahrungsmittelpreise enorm ansteigen. Solche Probleme werden mit jeder weiteren Steigerung der Temperatur häufiger werden. Ein weiterer wichtiger Punkt hier, der oft übersehen wird, ist, dass die höheren Kohlenstoffdioxidkonzentrationen in der Luft dazu führen, dass sich das Verhältnis von Kohlenhydraten zu anderen Nährstoffen in vielen Pflanzen, wie zum Beispiel Weizen, verschlechtert. Daher kann es auch in Regionen, wo es in Zukunft genug zu essen gibt, zu Problemen mit Mangelernährung kommen. Den letzten Punkt, den ich hier nennen möchte, ist globale Instabilität. Alle Dinge, die ich bisher genannt habe, haben zur Folge, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil sie zu heiß oder zu trocken ist oder schlicht im Meer untergeht. Allein eine Erhöhung des Meeresspiegels um einen halben Meter wird dazu führen, dass 72 Millionen Menschen weltweit eine neue Heimat brauchen werden. Auch die Menschen, die jetzt in Gebieten leben, wo es in Zukunft häufiger zu Hitzschlag kommen wird oder die immer mehr austrocknen, werden wahrscheinlich von dort fortziehen wollen. Diese riesigen Migrationsbewegungen werden noch dadurch verschlimmert werden, dass Menschen unter Hitze aggressiver sind. In der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, dass dies Bedingungen sind, die schnell zu bewaffneten Konflikten wie beispielsweise Bürgerkriegen führen können. Ein konkretes Beispiel hierfür ist der Konflikt zwischen Äthiopien und Ägypten, der sich darum dreht, wer wie viel Wasser des Nils nutzen darf. Diese Instabilität wiederum senkt die Wahrscheinlichkeit, dass auf globaler Ebene klimawegsame Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. Wir sehen also, dass ein Klimawandel über 2 Grad zu erheblichen Problemen führen wird die exponentiell schlimmer werden, je wärmer es wird. Glücklicherweise gibt es aber nicht nur schlechte Nachrichten. Zwar sieht es derzeit nicht so aus, als ob wir das 1,5 Grad Ziel erreichen werden, aber neuere Forschung hat auch gezeigt, dass es sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass wir einen wirklich extremen Klimawandel von 4 Grad und mehr erleben werden. Dazu reicht die ausgestoßene Menge an Kohlenstoffdioxid und die Empfindlichkeit des Erdsystems schlicht nicht aus. Außerdem haben wir relativ viel Zeit, um uns an die Effekte des Klimawandels anzupassen. Zwar gibt es viel zu tun, aber der Klimawandel ist eine langsame Katastrophe. Die Effekte sind jetzt schon spürbar und sie werden in Zukunft stärker werden. Die Menschheit hat aber auch schon damit begonnen, sich anzupassen. Beispielsweise mit neuen Ansätzen in der Landwirtschaft oder Städten, deren Arbeiten Frischluftkorridore zu ermöglichen. Daher sehe ich gute Chancen, dass wir auch eine Erwärmung über 2 Grad angehen können, falls wir es nicht schaffen, sie zu verhindern. Aber es gibt in unserem Klimasystem auch sogenannte Kipppunkte. Das sind Prozesse, die selbstverstärkend wirken, sobald sie einmal in Gang gekommen sind. Ein Beispiel dafür wäre die Austrocknung des Regenwaldes. In einer wärmeren Welt wird es im Amazonas häufiger zu Dürren kommen. Diese führen dazu, dass Bäume absterben, wodurch wiederum weniger Wasser verdunstet, was wiederum zukünftige Dürren wahrscheinlicher macht. Daher besteht auch weiterhin großer Druck zu handeln. Auch wenn wir uns an höhere Temperaturen anpassen können, Machen wir damit extremere Klimaereignisse immer wahrscheinlicher. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, was denn überhaupt gegen den Klimawandel getan werden kann und muss. Nun, erstaunlich viel, und es wird auf allen Ebenen der Gesellschaft stattfinden müssen, von der Einzelperson bis zum Nationalstaat. Meiner Meinung nach, sollte der Fokus aber auf dem liegen, was wir als Gesellschaft tun können, da dort der Hebel einfach viel größer ist. Zwar freue ich mich persönlich über jede Person, die kein Fleisch mehr isst oder bereit ist, auf ein Auto zu verzichten. Aber das wird nicht reichen. Globale Akteure aus Politik, Wirtschaft und Militär haben hier deutlich größere Fußabdrücke und müssen dementsprechend mit gutem Beispiel vorangehen, und davon absehen, die Verantwortung auf die einzelnen Menschen abzuwälzen. Wenn man als Einzelperson aber trotzdem gerne etwas tun möchte, glaube ich, dass dort die besten Wege persönliches Engagement und Spenden sind. Bei Spenden kann man wahrscheinlich am meisten erreichen, wenn man sich dabei an Organisationen wendet, die direkt politische Entscheidungen beeinflussen. Hier ist das Potenzial für entscheidende Entwicklungen am größten. Gute Beispiele für effektive Organisationen sind hier Future Cleantech Architects und Carbon 180. Solche Projekte sind wichtig, weil wir in Zukunft ein Energiesystem brauchen, das nicht mehr von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Dabei sind Wind und Solar natürlich sehr wichtig, aber es ist mit ihnen nur schwer möglich, die Grundlastversorgung unserer Stromnetze sicherzustellen. Dafür brauchen wir neue Technologien wie Tiefengeothermie oder Fusionskraftwerke, die eine ständige Versorgung mit Strom und Wärme sicherstellen können. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in Zukunft noch sehr viel mehr ausgebaut werden muss, sind Möglichkeiten, Kohlenstoffdioxid direkt wieder aus der Luft zu ziehen. Das ist zwar heute auch schon möglich, aber sehr teuer. Es wird aber in vielen Klimaszenarien davon ausgegangen, dass wir diese Technologie in großen Maßnahmen verwenden können. Zwar gibt es da auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Bäumen Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu ziehen, aber das lässt sich nicht auf eine Fläche skalieren, die nötig wäre, da wir die Fläche auch für Ackerbau brauchen. Hier ist noch viel zu tun. Gesamtgesellschaftlich hat Deutschland schon Fortschritte gemacht, indem es einen nationalen Zertifikatehandel für Kohlenstoffdioxid eingerichtet hat. Dabei haben die vergangenen Regierungen aber zu spät und zu zaghaft gehandelt. Beispielsweise sind die Preise im nationalen Zertifikatehandel noch viel zu niedrig, um einen wirklichen Effekt zu haben. Derzeit wird ein Zertifikat für eine Tonne Kohlenstoffdioxid für 30 Euro ausgegeben. Das ist noch extrem weit entfernt von den gesellschaftlichen Kosten. So schätzt das Umweltbundesamt ein, dass eine Tonne Kohlenstoffdioxid Schäden im Wert von rund 200 Euro verursacht. Meine persönliche Einschätzung wäre hier noch deutlich höher, da das Umweltbundesamt relativ vorsichtige Annahmen trifft. Außerdem kann Deutschland noch sehr viel mehr zur Bekämpfung des Klimawandels tun, als nur seinen Anteil von 2% der globalen Emissionen auf Null herunterzufahren. Als starker Forschungsstandort besteht auch die Möglichkeit, durch neue Ideen und Technologien dazu beizutragen, dass die Konsequenzen des Klimawandels möglichst wenig Menschen in ihrer Existenz bedrohen. Abschließend lässt sich sagen, dass wir schon viel getan haben, um den Klimawandel einzudämmen aber noch lange nicht genug. Die Effekte des Klimawandels werden in den nächsten Jahrzehnten zunehmend spürbar sein und unseren Planeten für tausende von Jahren beeinflussen. Extreme Ereignisse, also Hitzewellen, Starkregen und viele mehr, wie wir sie heute nur selten erleben, werden zur neuen Norm werden. Auch die Forschungslücke, die ich zusammen mit meinen Co-AutorInnen aufzeigen konnte, besorgt mich. Diese kann nur durch politische Anreize geschlossen werden. Warum gibt es beispielsweise einen Spezialbericht des Weltklimarats zu einer Erwärmung von 1,5 Grad, aber nicht zu 2,5 Grad? 2,5 Grad sind wahrscheinlicher und werden sehr viel mehr Schaden anrichten. Trotzdem ist unsere Lage nicht so schlecht, wie sie teilweise dargestellt wird. Durch die Eingrenzung der möglichen Werte der Klimasensitivität wissen wir inzwischen, dass die Chance, dass wir einen Klimawandel von über 4 Grad erleben werden, klein ist. Aber auch ein Klimawandel von 2 bis 3 Grad wird für extrem viele Menschen sehr negative Auswirkungen haben und vielen das Leben kosten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir als Menschheit eine gute Chance haben, den Klimawandel zu überstehen. Wir müssen uns nur endlich dazu durchringen, entschlossen zu handeln. Vielen Dank.